So, liebe Studierende, nachdem ihr jetzt einen ersten Einblick in d 3 erhalten habt, inklusive SVG, ähm, Grafiken verändern, werden wir jetzt mal ein bisschen noch äh, eine kompliziertere Sache anschauen und das ist das Method Training mit D3. Und Method Training, das heißt nichts anderes als die Verkettung von Funktionen und was das genau ist, versuchen wir euch jetzt dann gleich zu demonstrieren. Also, ihr kennt wieder das Gerüst, ganz klassisch, ähm, wo wir d3.js eingebunden haben. Und mit dem werden wir jetzt starten. Ähm, wir werden jetzt unsere erste kleine ähm, d3.js-Anwendung ähm, programmieren. Dazu brauchen wir eine Variable, ein Array. Ich nehme an, ihr wisst noch, wie das geht. Ähm, sagen wir den mal mit var sum Können wir über die eckigen Klammern dann einzelne Datensätze einfügen. Wir brauchen hier sogenannte Dummy-Datensätze, einfach ähm, Filler, also ein Füllwert, Filler, Filler. Ähm, machen wir da schnell vier solche Werte. Wir werden dann gleich sehen, warum. Mit, dem, mit diesem Array, das könnte ja rechts unterdessen, wenn das so geladen ist, anschauen. Ich habe den dummen Anfängerfehler gemacht. Das darf nicht da oben, sondern es muss im Script sein. So. Voilà, jetzt ist es da weg. Wenn ich da unten auf Inspect gehe und auf Konsole, sollte bei SumData dann auch entsprechend genau diese Variable in der Konsole kommen. So könnt ihr übrigens immer schauen, wenn irgendwelche Fehler passieren. Wenn ihr ähm, auf Inspect Data geht, Konsole, findet ihr hier. Ähm, Elements, das ist das aktuelle DOM, also Document Object Model, wie quasi die Website momentan die HTML-Seite verändert wurde mit D3 beispielsweise. Und auf Konsole könnt ihr wie in einer Programmierumgebung irgendwelche Variablen rausholen. Hier in dem Fall haben wir SomeData definiert, wenn wir jetzt da etwas ähm, ändern würden, sagen wir dem neu und dann auf SumData das anzeigen, dann ist nicht vorne auch wieder ein neuer Wert rein. Gut, jetzt mit diesem, mit diesem ähm, Array können wir unsere Funktion ansprechen und wenn wir jetzt ganz klassisch programmieren würden mit D3 würden wir schreiben, wir ähm, definieren eine neue Funktion und die Funktion 1 hat beispielsweise einen Fehl, der nennt sich D3 select all mit dem ähm, können wir alle Divs, die ähm, im Body sind, aktivieren. Wenn es noch keine hat, ist auch nicht schlimm, dann werden einfach neue generiert. Dann ähm, können wir mit, den, mit einer weiteren Funktion, können wir dann Function1 ähm, data schreiben, ähm, Function1. Data und jetzt holen wir das Array rein, some data. Damit sprechen wir dieses Array an und geben es dieser Funktion über, Function with Data. Also Data ist ein Befehl innerhalb von d 3 können wir Daten übergeben. Dann können wir eine neue Funktion machen, Function 2 gleich Function 1. With data. Ähm, und jetzt kommt ein wichtiger befehl der nennt sich enter mit diesem befehl werden die daten ähm, übergeben an, äh, an die äh, an den d3 wenn es weitergeht können wir dann sagen noch function 3 und dann function 2 und so weiter können wir da einen ziemlich langen wollen machen, das sieht dann am Schluss irgendwie ähm, ziemlich umständlich aus, Niemand mehr versteht es wirklich und äh, wir hätten dann entsprechend einen unübersichtlichen Code und deshalb wurde eben die ganze Sache so gemacht, dass der, ähm, die Methoden miteinander verkettet werden können und das ist dann viel effizienter beim Programmieren also wenn wir jetzt alle dieser Code noch mehr, etwas effizienter machen, dann machen wir das folgendermaßen. Also ich behalte das da mal noch. Wir können quasi D3 und dann Select. Und so können wir sagen, ähm, wir selektieren einfach mal aus dem Body, aus dem HTML-Body, alle. Diffs und wenn wir diese Diffs haben müssen wir nicht ähm, schon das Semikolon machen noch nicht abschließen sondern wir können jetzt gleich weiterfahren also jetzt verketten wir quasi was hier hinten rauskommt das ist ja das was wir hier auch gemacht haben wir verketten quasi diesen Befehl mit dem nächsten Befehl also hier in dem Fall enter Was das Enter genau auf sich hat, das werden wir dann später mal noch. Ähm, jetzt fügen wir ähm, neue Daten hinzu. Append ein diff. also wir fügen ein neues diff hinzu und dann machen wir gleich weiter. Wir ketten nochmal was an. HTML wow und mit diesem wow fügen wir quasi eben ein kleines Steck, ein textstück hinzu und dann machen wir nochmal ein append und in dem fall ist es ein span also wir fügen noch ein, ein span element ein span tag hinzu dann geht es weiter mit einem html nochmal ein even more even more wow und so weiter und so haben wir dann am schluss Teil von Dwight. machen wir noch eine dick, dickere Schrift 900. So, und jetzt haben wir ähm, in dem Sinn das, was wir hier unten in mehreren Zigzeilen Code schreiben müssten, und werden noch einiges weitergegangen, haben wir jetzt hier in einem Befehl ausgeführt. Was genau passiert, wie gesagt, ähm, es, wird dieses, ähm, es werden neue Divs generiert und zwar so oft wie hier ähm, in diesem Array die Zahlen reingenommen werden. Ich habe da noch vergessen ähm, Data, und da müssen wir natürlich noch das Ach. So. Zunehmen. Also, jetzt testen wir doch das mal. Okay, es hat soweit geklappt. Sehen wir hier unten im DOM hat es entsprechend viermal ein DIF generiert, weil hier oben war noch nichts. Also hat es viermal, eins, zwei, drei, viermal das hier generiert und zwar zuerst jeweils ein DIF und dann innerhalb vom DIF hat es ein. Font äh, ein Span gemacht und das Span wurde dann noch entsprechend fett gedruckt, even more wow und das hier, dieser Befehl, das, ist das entscheidende, das Chaining, das bezieht sich immer auf diesen letzten Befehl also das font-weight geht nicht bis zu diesem wow hinauf, sondern es geht einfach nur zu diesem letzten HTML-Tag und so können entsprechend ähm, verschiedene Befehle alle hintereinander ausgeführt werden. Das sieht man im Method Training, dieses Verketten der Funktionen und das wird bei ähm, D3JS immer noch oft verwendet. Es macht das Ganze übersichtlicher, lesbar, vielleicht ein bisschen komplizierter am Anfang, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, sollte es kein Problem mehr sein. Gut, mit diesem ähm, Einblick in die ersten technischen Details von D3JS hoffe ich, dass ihr ähm, weiter gespannt seid, wie es nun mit den nächsten Funktionen weitergeht.